Herzlich willkommen zu einem weiteren Lehrvideo zum Thema Prüfungswissen für das Fach Wirtschaft an Wirtschaftsgymnasien in Baden-Württemberg. Mein Name ist Martin Tratt. Heute zeige ich Ihnen den Kreislauf der Abschreibung. Der Kreislauf der Abschreibung besteht im Prinzip aus sechs Teilschritten und verbindet das externe Rechnungswesen, sprich die Finanzbuchhaltung, mit dem internen Rechnungswesen, sprich der Kosten- und Leistungsrechnung. Schritt Nummer 1. Zu Anfang erfolgt die Beschaffung, also der Kauf bzw. die Herstellung der Maschine sowie die Aktivierung dieser Maschine zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten AHK. Dieser Schritt stellt somit die Investition dar. Schritt Nummer 2. Am Ende des ersten sowie am Ende der restlich geplanten Nutzungsjahre erfolgt nun die Vorname der buchhalterischen Abschreibung in Form der bilanziellen Abschreibung in der Finanzbuchhaltung. Die Abschreibung erfolgt dabei in der Regel im Anlagenspiegel über eine vorgegebene Nutzungsdauer, zum Beispiel laut AfA-Tabelle. Als Abschreibungsmethode wird beispielsweise die gleichmäßige lineare Abschreibung der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gewählt. Schritt Nummer 3. Die Kosten- und Leistungsrechnung holt sich alle wichtigen Daten aus der Finanzbuchhaltung und ermittelt damit die Höhe der kalkulatorischen Abschreibung, indem die sogenannten Wiederbeschaffungskosten, also die um Preissteigerungen erhöhten Anschaffungs- bzw. Herstellkosten, über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in der Regel der A verteilt werden. Schritt Nummer 4. Nun wird die kalkulatorische Abschreibung in den Gemeinkostenblock der hergestellten und abgesetzten Produkte einkalkuliert und erhöht somit die Selbstkosten dieser Erzeugnisse. Schritt Nummer 5. Über den Umsatzprozess, also durch den Erlöszufluss aufgrund des Verkaufs der Erzeugnisse an die Kunden, fließt die kalkulatorische Abschreibung in Form von Einzahlungen in das Unternehmen zurück. Dieser Schritt stellt somit die Finanzierung dar. Schritt Nummer 6 am Ende der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ist die Summe der Einzahlungen aus den Abschreibungsrückflüssen so groß, dass diese zur Beschaffung der Nachfolgemaschine dienen kann. Es erfolgt nun also wieder Schritt Nummer 1, das heißt die neuerliche Beschaffung oder Herstellung einer neuen Maschine und so weiter und so weiter und so weiter. Zusammenfassend ist zu sagen, die bilanzielle Abschreibung ist eine rein buchhalterische Wertkorrektur, die zu keinen direkten Liquiditätszuflüssen oder Abflüssen führt. Nur die kalkulatorische Abschreibung schafft es, als Bestandteil der Gemeinkosten über den Umsatzprozess ausreichend liquide Rückflüsse zu generieren, die eine spätere Reinvestition in eine neue Maschine ermöglichen. Um den Abschreibungskreislauf zu verstehen, müssen zwingend beide Teilbereiche des betrieblichen Rechnungswesens, also die Finanzbuchhaltung sowie die Kosten- und Leistungsrechnung betrachtet werden. Die eigentliche Investition findet im ersten Schritt im externen Rechnungswesen statt. Die Finanzierung aus den Abschreibungsrückflüssen findet hingegen erst im fünften Schritt des Abschreibungskreislaufs statt. In diesem Lehrvideo wurde Ihnen der Kreislauf der Abschreibung dargestellt. Im YouTube-Kanal der Firma lbv Tradt finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen team.